Wir machen nur neueste Technologie. Neueste. Neueste? Nice? Neueste? In Neueste? Nice? Das ist mir noch nicht genug. Neueste! Drop mal die Base, Junge! Das ist mir noch nicht genug! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm gonna go to the